Sagen wir ja Büro, von Würde und von Dienst kommen der momentan. Dass wir es von dem abweichen, wenn wir es ein andere Geschenke. Einen eine Gemeinderatsbeschluss zu fassen, ist ja auch dann möglich, <lacht> wenn ich bereits ein oder zwei Angebote bzw. die öffentliche Ausschreibung hinter mir habe. Es geht darum, dass wir zuerst einmal einen Gemeinderatsbeschluss brauchen, dafür, wenn wir einen Nachtragsvoranschlag erstellen müssen. Diesen Nachtragsvoranschlag müssen wir dann beim Land vorständig machen. Und das Land braucht, wie wir jetzt erfahren haben, mindestens drei Monate, äh, bis wir dann wissen, was nachher dann, äh, nachher dann der Fall ist, bis dann die Zusage dann vom Land kommt. Und wenn das dann erst im Herbst kommt, dann verzögert sich das natürlich das Ganze. Du hast aber gerade vorher gesagt, wir reden ja schon seit zwei Jahren darüber über den Kreisverkehr, warum war die Summe dann nicht im Voranschlag, warum müssen wir einen Nachtragsvoranschlag machen? Weil es nicht klar war, äh, wie es weitergeht. Und die Frau Stromberg hat beim letzten Mal auch ganz eindeutig gesagt, und ich habe es auch ja gesagt, dass wir nur Vorhaben reinnehmen dürfen in den Rechnungsabschluss, vor allem den Voranschlag jetzt, da, die bedeckt sind. Und bedecken kann ich erst dann etwas, wenn ich ein konkretes Vorhaben habe. Und das Vorhaben wird jetzt da konkret, und aus dem Grund kann ich es erst jetzt da reinnehmen. Und das mit dem Autosvoranschlag ist ja kein Thema. Aber die Summen sind jetzt auch nicht klar, Oh, ich, ich erkenne so jetzt die Konkretisierung nicht, wir hätten im Dezember die gleichen Schätzungen anstellen können, wie du sie jetzt dort anstellst. hätten wir nicht anstellen können, weil nicht klar war, äh, ob überhaupt das Sparen, die Firma mit einsteigt in das Ganze. Weil es soll immer hin und her, nach dem dort einen Wechsel gegeben hat, äh, Führungsebene, wo der Herr Schmuck nach äh, Ungarn gegangen ist, oder der Herr Holzer gekommen ist, äh, hat es da eben andere äh, Präferenzen gegeben und unterschiedliche Auffassungen geworden. Und das offizielle Ja zum Kreisverkehr ist jetzt seitens der Spar gekommen. Und ich sage einmal, es wäre äh, einmal, sehr bedenklich, wenn sich die Gemeinde halt jetzt eine Idee aussprechen würde. Weil die ÖVP hat dann ja vor 15 Jahren gemacht, äh, dass sie den Kreisverkehr zur Fahrt gebracht hatte. Da hätte nämlich auch alles noch das Land bezahlt diesbezüglich. Diesmal muss man selber in die Folge greifen. Und so gesehen verstehe ich eure Position nicht ganz, warum sie euch dagegen verwehrt, dass wir uns jetzt noch für diesen Geister hier aussprechen, wo wir sowieso schon von zwei Jahren den Beschluss gefasst haben, nicht so Wie kommst du dazu, dass sie irgendjemand verwehrt? Wie hast du das interpretiert? Das würde mich jetzt interessieren. Da stimme also, ich drüber auch, verpasst ich kurz was sagen, weil von der Vergangenheit gerät hier heraus, es hat da ein komplettes Verkehrskonzept unter Kurt Sommer damals gegeben was gestanden ist, die Förderung und dass alles die Mittel alles zur Verfügung gestellt worden ist. Dass da der Bürgermeisterwechsel erfolgt ist und dass das, was zu Fall gekommen ist, ist nicht, halt seitens der für von der ausgegangen <lacht> Die Geschichte wird so und so interpretiert, oder es ist unabhängig, wir leben jetzt in der Gegenwart und wollen jetzt die Zukunft von die Bocht bestimmen. und da geht es darum, wollen wir jetzt den Kreisverkehr oder wollen wir nicht, wenn man wollt, dann müssen wir sagen, dass wir einen Damen aufnehmen möchten, dazu also gibt es auch Angebote, die eingeholt worden sind, äh, zwischenzeitlich auch schon, damit das alles noch schneller gestatten geht. Mhm. Bitte, Andreas. Wie man sich wofür ist es der Gemeinderat da, um das Sachen zu reden, zu diskutieren, oder sind wir nur da zum Sitzen und zum Abstimmen? Der Gemeinderat ist da, mhm. um Anträge abzustimmen und zu diskutieren. Sicherlich äh, ist es nicht der Fall, Denn ja, dafür gibt es die Ausschüsse, zum einen und zum ja. anderen gibt es die Fraktionssitzungen, wo ja, ihr in dem Vorfall darüber ja. nicht Sachen machen sollt welche Themen, dass ihr zum Wohle der Bevölkerung noch ein bringen möchtet Und uh, das soll noch dann in den eigenen Fraktionen uh, diskutiert werden. Und wenn ihr noch dann Informationen habt, dann geht es in den anderen Fraktionen weiter, dass wir noch dann auch darüber reden können. Aber die Zeit dafür ist nicht da, jetzt uh, so darüber zu diskutieren und jetzt uh, da zu sagen, wir vielleicht machen so oder so, sondern die Meinungsbildung findet nicht. Da erinnern Sie sich so stark dass also die Gemeinde, die Interaktion selber drinnen, stolz, bitte, wo wir eine Meinung findet, wir uns eine Meinung finden und dann die Gemeinde Ländle zusammenkommen und nachher dann eine Abstimmung herbeizuführen. So, Aber die Grundsatzdiskussion kann, kann da erinnern nicht geführt werden. Da es öffentlich ist, das nicht so ist so hier so da, nicht die tun, so. ah, jetzt kein Müll. Diesen jetzt wieder formiert, der zickzack kurz zwischen Vizebürgermeister ja. und Bürgermeister. Ich kann mich noch erinnern, Voriges Jahr im Herbst, vom Hochwasserschutz, wie der, der die Grünen eingeladen wurde, eine Vorbesprechung, aber wie das Ganze eben ausschaut und hin und her, wurde eine Versammlung einberufen und da hat es geheißen, dort wird nicht diskutiert, diskutiert wird im Gemeinderat. Jetzt hast du da, naja, im Gemeinderat wird nicht diskutiert, das hat man also vorher. wo der ist oder? Die, oder? Wo er er eingeladen habe. <lacht> oh, oh da so war er. Die die hat der ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zu spät ja, da ja, ja, ja, ja, ja, ja, zu spät ja ja. Mit Entschuldigung und Ersatz. Und ja, ist sogar, falls du das ja. aufgefüllt hast, weiß ich nicht. Bin ich ja, ja, aber das aber ja. jetzt du früher gesagt hast. Nein, ist jetzt nicht darum, wer jetzt gegangen ist, wer gekommen ist. Diese Sitzung wurde ja nicht als Diskussionsrunde eingerufen, falls du dich da, also da warst du nicht, rein, war nicht Helden, war ich dabei, da war mhm. äh, der Vize-Bürgermeister Helmreich dabei, der Zweite. Der ich wurde ja angefragt, das diskutieren, da allgemein, also das ist Bauern, ja. Ja. jetzt kein ja oder der Kollege uns gebeten hat, dass er uns vorstellen darf für seine ganzen Anliegen, oder? War das nicht so? Und es war nicht eine Diskussion? Nein, das war so eine Vorbesprechung. Das, ein das war eine Vorbesprechung. Dass das, gibt. Ende. Ja? das war eine Vorbesprechung. Da, da haben wir dann nichts, dass wir die Diskussion in die, die Gremien entsprechend mitnehmen werden und uns dann befinden darüber. Ja? Das war keine Diskussionsveranstaltung. Okay, jetzt diskutieren ja. wir schon wieder in der Vergangenheit. Ich hätte jetzt eine konkrete Frage zu diesem Tagesordnungspunkt an den Bürgermeister. Du hast jetzt vorher gesagt, es war im Herbst im Voranschlag nicht, beziehungsweise im Dezember, das ist jetzt noch nicht so lange her, nicht möglich, das hineinzunehmen, weil es einen Wechsel bei der Spar gegeben hat. Jetzt ist für mich die Frage rein äh, verständnismäßig, der einzige Unterschied wäre jetzt die Kostenbeteiligung von Spar gewesen, die nicht klar war die Summe, wie sie dasteht, wäre aber auch damals schon die gleiche gewesen. Also für mich ist noch immer die Frage nicht beantwortet, warum haben wir es im Vorschlag nicht das hineinbekommen? Hätten wir es dann vielleicht nicht bewilligt bekommen und müssen deswegen diesen Bilanztrick anwenden, oder wie ist dort Also ich meine, die Unterstellungen, die es Immer wieder verstehst diese Sachen, Bilanztricks herein, und das ist einfach eine infame Art und Weise, wenn man die dort nichts so mehr Und du mit deinem hämischen Lauten, Andreas, du kannst sie auch zurückhalten. Weißt du das hat mich mit nichts so zu tun. Das, das ist eine infame so in in in so in auch, ich in so auch, ich sage mir immer auch, ich ist mir auch, deine dass du das auch, Und so das, das dann was? Äh, es ist ganz einfach, was ist? wir setzen den Tagesordnungspunkt heute auf und damit hat sich die Sache und jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und die nehme zur Kenntnis, dass die Oppositionsparteien äh, nicht gewillt sind, den Kreisverkehr äh, in Diebach zu installieren. Ganz einfach. Gut. Was, was kommen den den was, was, was, wir denn jetzt? Auch ich, ich wollt Kanzler, also. das ja, wollt es eine Abstimmung? zum Also soll ich jetzt so doch abstimmen? Ja, bitte dann. Ihr zuerst noch eins. 1. Wenn Sie schon absetzen. Nein, das kostet schon. Sie haben nichts ist die Frage ja. trotzdem noch immer? Ja, aber du musst ja was, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt eine Abstimmung oder nicht? Frage. Du bist der Bürgermeister und Verhandlungsleiter. Für mich ist die Frage jetzt noch immer, wieso kommt es, und das ist ja im Vorstand dasselbe, wir haben noch nie bei irgendeiner Abstimmung, wo es um Geld gegangen ist, im Vorfeld, die klaren Fakten wie ein Angebot, wie man sonst in jeder Firma macht, weil du kannst ja so gut wirtschaften, wir haben noch nie über ein konkretes Angebot abgestimmt, sondern du du da, wir Entschuldigung, immer, Entschuldigung. Immer, immer sind wir. Entschuldigung, Immer sind wir dazu genötigt, über etwas abzustimmen, oder im Nachhinein nicht klar ist, was wird es wirklich kosten. Und das ist jedes Mal so. Es wäre auch einmal schön, eine eine fixfertige Aufstellung der Kosten zu bekommen in Form eines Angebots, wie es ja ist, also wie du ein Haus baust, wenn ihr ein Haus baue, vorher Kosten habe ich vorher ein Angebot und wenn das Angebot stimmt, dann zahle ich das, das kann aber maximal billiger werden und nicht teurer. Und okay. doch variieren wir mit Summen herum, keine Basis, was es gibt. Eine Frage. Äh, in Kostenschätzung, der Staat zahlt 240.000 Euro dazu und wenn jetzt die Kosten höher wären, zahlt er mehr dazu oder ist das der Betrag, was er Nein, dann seit eben nicht. Das zahlt er nicht dazu. Das machen wir unsere und das müsste im Vertrag noch dann klar fixiert werden, äh, wer und welchen Kostenanteil man dann braucht. Also wenn Sie die Kosten da erhöhen, dann braucht der, der nicht. <lacht> Wer legt das eigentlich fest in der Gemeinderatssitzung über ein äh, Thema, über das eigentlich abgeschrieben werden soll und über das ohne Schlussfassen soll, äh, diskutiert werden darf? Oder Gibt es da irgendeinen, wenn ich an den Herrn Minister Marath eine Frage stellen darf, gibt es da irgendeinen, Paragrafen der Gemeindeordnung groß besorgt? Oder? ja sind ja die Unterlagen zur Tagesordnung da. Das Ganze fängt ja da schon an, dass der Gemeinde hat die Möglichkeit hat, um die Unterlagen einzig zu nehmen. Sind die Unterlagen natürlich ausreichend vorhanden, wird sich die Diskussion in die Erinnerung ausmacht? Äh, getragen, Ein weniger so dann werden wir die Fragen mhm. auftreten, die beantwortet werden müssen. Direkte Grenze, also der direkte Grenz oder Zeitlimit oder der Verbot oder eben, man ist ganz global besprochen. Und wenn der Kleiderunterlagen nicht da waren, dann sind dann zum Beispiel alles bei der Quarant. Aber ist, es muss ist auch nicht schwierig. Ja, kein Alten, dann kam ja auch ein Schmutz. Also. <lacht> das ist immer schwer. Ja, das ist jetzt auch für 0.5. Das ist Der Plan wäre eigentlich auch nochmal interessant, weil wir stimmen jetzt vor, wo wir noch wo wir einen Plan nicht sehen, ob zum Beispiel der alte Baum das bei der Volksschule. Das ist Hochschule. nur ein Entwurf, das ist ein Entwurfsplan. Das heißt, wir stimmen jetzt über die Kosten ab, dass wir es zahlen, aber dann haben wir nie mehr zum Abstimmen, wie der Kreisverkehr wirklich errichtet wird, oder? Die, die, die, die die Müste muss erst beauftragt werden. Und ich kann natürlich erst beauftragt werden, wenn auch ein Budget behauptet ist. Und wenn wir das Budget nicht beschließen, können wir auch keine Es gibt ja einen Grundsatzbeschluss, dass man grundsätzlich den Kreisverkehr bauen, bitte, der gibt es, oder? Ja, ja aber wir, wir haben kein Budget. Ja, das brauchen wir ja ist ein Budget, das das nicht, das nicht, das war ein Grundsatzbeschluss. Entschuldigung, das, das war ein Fehlerentwurf, Es gibt ja einen Grundsatzbeschluss. Wir haben in Hochwasser auch als Grundsatzbeschluss gemacht. Was haben wir für Fisch Zum Wortschlag? Nein, nein, das, das, das, das ist wenn du auftags, dann brauchst du, hast du ja, einen Vorschlag, da steht gerne 10.000 Euro um was auch immer. und dieses Geld wird dafür verwendet. Ich da gehe geh davon aus, dass du ein ganz genauer warst, musst ich voran und sage, ich bin es verstanden. Ich bin eine Nachtragswortschlag. Die stimmen jetzt nur über das Geld ab und wissen überhaupt nicht, um was es dann geht. Wir haben es allen anderen Es geht um den Bau des Kreises und um den großen Anteil. Ja, der Bau ich, ja, der Da hängen ganz viele Sachen also Wir wissen Punkt A noch nicht. Ja, Nein, wir wissen Punkt A noch nicht, wie wird er ausgeführt, wie sind die Schleppkurven, welche Lkw-Länge wird künftig dort kommen, ja, welche nicht. Ja. Äh, wie wird in der, in der Bauphase der Verkehr geregelt? Das alles so Dinge, die Kernregel regeln. Wir es aber auch bauen, im Vorfeld fallen aber auch Kosten an, um also genau diese Zahlen klären zu können. Ja, deswegen hast du ja einen Grundsatzbeschluss für den Kreisverkehr, das heißt nur schon gewusst, dass du da in den Vorschlag hineingehren kannst. ist ohne finanzielle Mittel äh, hat keine Wirkung. Das ist nur ein Bekenntnis dafür, dass wir so uns dafür aussprechen, das ist ja positiv. Aber wenn es um das Konkrete geht, dass man die Maßnahmen setzt, braucht man auch Geld. Und damit, das wisst ihr genauso, wenn wir jetzt jemanden die und vorstellen, dann fragt viel okay, wo ist das an der Voranschlagstelle? Und dann muss ich sagen, wir haben keine, ja? und deshalb kein müssten wir ja eine Voranschlagstelle schaffen, ja. damit wir das haben. Ich frage ich jetzt bitte wo? eine Frage an den Amtsleiter, wie der rechtlicher Natur, hätte für den Voranschlag im Dezember ausgereicht die Auflistung, die wir da haben, zur Darlehensaufnahme, damit man sie einnehmen hätte können? Als diese immer vom Herrn Bürgermeister zitierte Bedeckung. Wenn man es gewusst hätte. Nein, Moment! Und hätte das, das ausgereicht, was da umsteht, dieses diese minimale Auflistung von drei Spalten, von vier Angeboten von der Bank, hätte das gereicht, ja oder nein? Zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht so weil das klar. Das so, so dann jetzt. Das sind jetzt ja. Zahlen, im Prinzip muss ich gerade auch von meiner diese diversen Kommentare in der Mitte also, das heißt, Ich sage, wir können nur dann Zahlen darauf aufgehen, wenn wir wissen, einige machen konkret, konkret, damit wir auch klar in äh, halt das Budget reingehen können. Das ist nur dann möglich, äh, wenn einmal eine gute Schätzung abgegeben wird und die ist gemacht dann gemeinsam mit, mit dem Kommentaren frisch. Und mit unserem Bauungsleiter, der gesagt hat, okay, mit dieser Größenordnung in etwa ist damit zu rechnen. Wenn es günstiger wird, ist es gut. Und falls es teurer werden sollte, muss der Gemeinderat sowieso noch einmal darüber befinden. Aber wie sagt man jetzt, ja. wenn man eine Geteilplanung die Finanzierung der Geteilplanung, und dann sogar diese Daten, das dann... Es ja, ist, also, ist einfach ein bisschen eine Zeit, wo ich Spaß hat ich das Geld zur Verfügung. Das heißt, Sie haben, haben einfach immer einen Jahresplan, in dem Sie das Geld haben. Das wird aber nicht ins nächste Jahr mitgenommen. Nachdem also ein Bauverhaben äh, mindestens ein halbes bis drei Jahr braucht, ist das jetzt von den Baubewilligungen her beim Laut mit den ganzen Maßnahmen durchgezogen ist, dass man mal die, die, die Bauarbeit überhaupt durchführen darf, kann es durchaus schon möglich sein, dass wir im Geschäftsjahr von der Spar schon im nächsten Jahr drinnen sind und denen uns noch dann das Geld streichen, was sie Heiler dafür aber zur Verfügung haben, noch Seite, wir das nicht umsetzen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einmal beschließen, dass wir weiterkommen können. Der Vertrag, der sollte jetzt in der nächsten, im nächsten Monat umgesetzt werden, da muss ich nur eine Gemeinderatssitzung stattfinden, wo der auf den Aufwärtsschlag vorgeschlagen dann äh, beschlossen wird. Aber damit jetzt überhaupt noch mal Detailplanungen auftreten kann, brauche ich jetzt einmal ein Povaar, Und um dieses Povaar jetzt nicht stückelweise zu machen, zu sagen, jetzt brauche ich 20.000 Euro äh, und dann extra wieder ein dann aufzunehmen und dann wieder das ganze Prozedere zu machen, dann auch macht das einfach mit dieser, dieser, das, Dann stelle ich genau, als du formuliert hast, genau diesen Zusatzantrag, dass du jetzt mit dem pouvoir Teilplanung in der Höhe, wie du es dort geschätzt hast, von 20.000 Euro ausgestattet ist über die Daten... Sein.